Einen wunderschönen guten Abend, ich grüße euch recht herzlich bei unserem zweiten Tutorial. In dem Tutorial werden wir euch zeigen, wie ihr mit WordPress Artikel, Seiten einpflegen könnt, Bilder austauschen könnt, andere Medien austauschen könnt, ersetzen könnt, Plugins installieren könnt und so weiter. Grundlegend auf Deutsch gesagt, die Basics, wie ihr eure Webseite stets von überall aus eben ändern könnt. Als allererstes müsst ihr euch dafür ins Backend von WordPress einloggen. Bei der Seite, die wir jetzt realisiert haben für unseren Kunden, ist es recht einfach. Ihr geht einfach rechts runter und klickt auf Admin und dann öffnet euch die Seite des Backend von WordPress. Dort gebt ihr dann eure Login-Daten ein und nach einer kleinen Sekunde seid ihr in eurem Backend von WordPress eingeloggt. Jetzt hier im Dashboard seht ihr diverse Informationen vom Entwicklerteam von WordPress. In der Regel wird euch auch im WordPress-Backend direkt gezeigt, ob vielleicht ein Update notwendig ist oder nicht. Okay, als allererstes werden wir jetzt mal erst einen Beitrag neu erstellen. Und wenn man direkt auf Beiträge klickt, sieht man da eben dann die Overview. In dem Fall von unserem Kunden eben, der uns netterweise gewährt hat, dass wir ihnen die Inhalte zeigen dürfen. Eben eine Aktion über einen Gutschein. So. Als nächstes gehen wir entweder oben links Beiträge erstellen oder auch in der Kategorie Links in der Hauptleiste auf erstellen. Könnt ihr euch aussuchen, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wir klicken drauf und werden jetzt diesen Beitrag einfach mal Testbeitrag nennen. Das ist unsere Überschrift und der Inhalt irgendetwas. Könnt ihr dann das wählen, was ihr eben als Beitrag wählen wollt. Wir nehmen jetzt einfach mal Hallo Welt. Jetzt habt ihr rechts ein paar kleine Einstellungen und zwar unter Veröffentlichen, natürlich Speichern. Ihr müsst es aber nicht gleich speichern und somit auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Ihr könnt auch eine Vorschau machen. Da könnt ihr euch erstmal im Vorweg eben anschauen, wie der Inhalt ausschauen wird, ohne dass dieser eben schon gleich online geht. Darunter steht dann eben Status Entwurf, Vorschlag oder Veröffentlicht, je nachdem wie ihr das gemacht habt. Und sofort veröffentlichen ist ja auch klar. Könnt ihr eben auch verändern. Darunter sind die Kategorien. Somit logischerweise könnt ihr eure Beiträge, aber auch die Seiten in verschiedene Kategorien anordnen. Okay, also, dann klicken wir jetzt mal auf rechts unter, da wo wir gerade sind, auf Veröffentlichen. Schon ist der Beitrag veröffentlicht. Und jetzt schauen wir uns aber den Veröffentlichten, gerade veröffentlichten Beitrag gleich an. Kleine Information. Es steht auch immer das Datum. Mit das Datum könnt ihr auch verändern und könnt das so verändern, dass zum Beispiel ein älterer Beitrag, der vielleicht irgendwie wichtig geworden ist, einfach indem ihr das Datum aufs Aktuelle ändert, eben nach oben bringt oder andersrum ihren neueren Beitrag auch nach unten bringt. Das hat jetzt insofern den Vorteil, wenn ihr halt eine Webseite verwendet, die nur mit Beiträgen arbeitet, wo man immer eben den neuesten oder einen wichtigen Beitrag eben als User zuerst ziehen soll. So, wir klicken jetzt mal auf Vorschau der Änderungen. Und schon seht ihr eben unseren Testbeitrag, Hallo Welt, und ein eingelogter User kann mit unserem Template in dem Fall jetzt auch eben einen weiteren Beitrag zu dem Beitrag hinterlassen. Okay, dann gehen wir jetzt wieder ganz einfach aufs Backend, indem wir links oben auf den WordPress-Header auf das WordPress-Logo klicken und gehen jetzt einfach mal auf Seiten. Das ist das vierte Raster, seht ihr auch, da ploppt dann auch gleich wieder eine Preview oder was zum Erstellen. Seiten werden meistens eben für den Hauptinhalt verwendet. Seiten könnt ihr auch über eure Themes-Einstellungen eben definieren. Das heißt, ihr könnt eure WordPress so einstellen, dass es entweder mal den aktuellsten Inhalt anzeigt oder eben einen statischen Inhalt anzeigt, der von einer Seite kommt. So, wir klicken jetzt einfach mal auf Seiten erstellen. Zack. Da schreiben wir jetzt auch irgendwas rein, zum Beispiel Hallo Welt, ich bin der zweite Testtext, aber stehe in einer Seite. So, und da nun Text so auf jetzt einer sichtbaren Seite eben total langweilig ist, werden wir dazu jetzt auch einfach irgendein nicht relevantes Bild einfach uns aussuchen, indem wir ganz easy auf Dateien hinzufügen klicken. Und hier dann eine Overview von diversen Bildern haben. Diese Bilder sind jetzt auf der Mediathek hinterlassen. Das heißt, die habt ihr schon geuploadet. Da gehen wir auch gleich drauf ein. Ihr könnt natürlich aber auch von einer fremden URL, von einem fremden Link Bilder einfügen, die hoffentlich auch vom copyright her an euch gehören. Oder ihr könnt auf Datei hochladen gehen und dort einfach eine Datei auswählen, die ihr in eine Seite einbauen wollt. Wir gehen jetzt auf Mediathek, nehmen wir mal das wunderschöne Bild von der Solarfarm. Klack. Und haben das Bild gleich integriert. Jetzt haben wir hier nur, wie man schon sieht, ein recht großes Bild. Wenn ihr auf das Bild klickt, seht ihr auch immer hier zwei Symbole. Einmal löschen und das andere bearbeiten. Da ist WordPress sehr mächtig, wenn es um das schnelle Arbeiten mit Textformatierung und Bildoptimierung geht. Ihr könnt hier einfach das Bild kleiner machen. Wir nehmen es mal 60%. Gehen auf Aktualisieren. Zack. Dann haben wir ein weitaus kleineres Bild, das auch ordentlicher auf der Seite angezeigt wird. Haben eine Überschrift vergessen. So, wir gehen auf Veröffentlichen und wieder auf Vorschau der Änderungen. Und schon sehen wir eine Seite mit dem Bild, rechts optimiertes Bild, links der Text, hier im Fließtext. Hier würde jetzt der Text einfach weiter runterlaufen. Würde sehr gut ausschauen und macht auch was her. Wir gehen einfach auf Seite bearbeiten. Dann können wir die Seite bearbeiten weil wir diese Seite ja nicht brauchen, gehen wir wieder auf Seiten und wenn ihr eine Seite löschen wollt, sofort, zack, in den Papierkorb und die Seite ist gelöscht, eure Webseite ist wieder die alte. Als nächstes zeigen wir euch jetzt, wie ihr Medien installieren könnt. Wenn ihr eine neue Datei oder ein neues Bild oder auch ein neues Video mit in das System integrieren wollt, klickt ihr einfach rechts neben der Mediathek auf Datei hinzufügen. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf und können euch dann auch eben gleich die Drag-and-Drop-Funktion zeigen. Schnappen uns einfach ein Bild und ihr seht das Bild. Und schon ist das Bild übertragen. Jetzt könnt ihr dem Bild, weil es hier unten erscheint, ihr könnt übrigens auch mehrere Bilder gleichzeitig reindroppen oder auch auswählen über das Auswahlfenster, werden wir dieses Bild mal ein bisschen bearbeiten. Aber nicht nur von der Größe her, sondern könnt ihr natürlich weitaus mehr machen. Ihr habt die Möglichkeit, dem Bild eine Beschriftung zu geben. Das heißt, dieses Bild ist ein schönes Bild. Und Dann würde diese Aussage jetzt unter dem Bild stehen. Wenn wir ein bisschen nach unten scrollen, seht ihr dort alternative Text. Angaben. Das heißt, wenn das Bild aus irgendeinem Grund nicht erreichbar ist, würde anstatt diesem Bild ein alternativer Text auf eurer Webseite angezeigt werden. Zudem könnt ihr in WordPress jedem Bild auch eine Beschreibung geben, weil je nachdem, was für ein Template ihr verwendet, können Bilder auch Artikel erstellen. Das heißt, wenn irgendein User auf ein Bild klickt, zeigt es das Bild an, mit, mit einer Beschriftung und dieser User hat auch Möglichkeiten, dieses Bild zu kommentieren oder auch zu raten. Je nachdem, wie gesagt, was für ein Template ihr habt. Somit kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Und zwar, ihr könnt natürlich euer WordPress auch optimieren, indem ihr Plugins installiert. Wir klicken jetzt einfach mal auf Plugins und suchen uns ein wunderschönes Plugin aus. Und zwar werden wir uns ein Plugin aussuchen, das einfach eine Tag cloud anzeigt. Bestenfalls, wenn ihr im WordPress seid, Sucht einfach über die wordpress funktion im Backend nach Plugins, je nachdem, was ihr wollt. Einfach irgendwelche Schlagwörter eingeben. Wir klicken jetzt einfach mal auf Installieren. Dort zeigt er uns dann eben an Suchen und geben dort einfach mal ähm, Tag Cloud ein. Und schon zeigt uns WordPress diverse Auswahlmöglichkeiten mit einem Rating, also auch mit einem Comment von anderen Usern oder Entwicklern, wie dieses Plugin abgeschnitten hat, etc. Wir klicken jetzt mal auf das gleiche Erste, das 3D-Tag-Cloud-Plugin und werden dieses erstmal uns anschauen, weil wir uns informieren möchten. Wir klicken auf Details. Und sehen dort eben dann immer Informationen über das Plugin, was sind die Stärken des Plugins, was kann man mit dem Plugin, wie sind eben die Rezessionen der Nutzer, die dieses Plugin schon installiert haben. Zudem habt ihr oben die Möglichkeit, noch euch noch mal detaillierter die Installation anzuschauen oder ihr könnt auch Screenshots von dem Plugin euch anschauen, wie dieses Plugin überhaupt ausschaut. Hier seht ihr jetzt eben dieses wunderschöne 3D-wirkende Tech Cloud plugin So hat uns überzeugt. Dieses installieren wir jetzt einfach mal. Je nachdem, was für eine Internetverbindung ihr habt, kann das ein paar Sekunden dauern, bis zu ein paar Minuten. Ihr seht schon, das Plugin wurde automatisch installiert. Wir aktivieren dieses Plugin. Dieses Plugin ist installiert und aktiviert. Eigentlich quasi genau gleich, als wenn ihr auf eurem PC oder Mac eben was installiert, könnt ihr mit WordPress auch dort eben diverse Programme in dem Fall Plugins genannt, installieren. Je nachdem, was für ein Plugin ist, kann es entweder in der Main-Leiste angezeigt werden, ansonsten kommt es auch mal vor, dass eben, wie jetzt hier der Flickr-Trigger, den wir bei uns auf der Webseite haben, das auch unter Einstellung ist, dieses Plugin dort eben verändert werden kann. So, wir gehen jetzt hier auf 3D-Tag-Cloud und geben dort erstmal einen Titel ein. Ich nenne es jetzt einfach ganz stupide Titel. Tags nehmen wir einfach mal 5, so viel haben wir auch noch gar nicht auf der Webseite, definieren eine Höhe sowie die Breite, können hier einen Hexwert für eine Hintergrundfarbe oder ein, und eine Textfarbe wählen. Wir nehmen jetzt einfach mal weißen Hintergrund auf fast schwarzer Schrift oder andersrum. Hier könnt ihr dann eben auch noch Sachen wählen, Schriftgröße, maximale Schriftgröße, minimale Schriftgröße es ist es jetzt in diesem Plugin, ich kenne das jetzt auch noch nicht, aber das sagt wahrscheinlich das aus, dass dieses Plugin eben auch responsive ist. Das heißt, es kann eben auch, je nachdem, was für ein Gerät ihr verwendet, eben die Schriftgröße kleiner, größer machen, damit ihr nicht eine riesen Tag-Cloud auf eurem iPhone habt und gar nichts mehr erkennt von der Webseite. Das lasst ihr mir jetzt einfach mal frei. Wir gehen auf Update Options, Klick. Und haben das Plugin quasi schon startklar gemacht. So, wir haben jetzt einen ähm, Template von unserem Kunden, das leider keine Sidebar hat. In der Regel, wenn ihr das Standard-Template verwendet, ähm, das 2012 oder das andere, habt ihr auch eine Sidebar. Und in dieser Sidebar würde jetzt die tech -Cloud eben stehen. Wie das Ganze ausschaut und wie wir Templates selber erstellen und diese auch optimieren können, und auch erweitern können, eben Sidebars einbauen können, ändern können, Buttons dazu hinzufügen, Menüleisten stylen und so weiter. Werdet ihr in unserem nächsten Tutorial sehen. Ich hoffe euch hat unser Tutorial weitergeholfen. Ihr könnt jetzt WordPress auf jeden Fall besser verwenden. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Macht es gut und ciao.